Klartv sucht Sie! Sprechen Sie eine Fremdsprache? Können Sie Texte übersetzen oder korrigieren Sie gern? Interessieren Sie sich für unzensierte Berichterstattung? Und suchen Sie eine neue, spannende Herausforderung? Dann sind Sie bei Klartv genau richtig! Immer mehr Menschen erkennen, dass die Massenmedien und Politiker sehr oft die Wahrheit verdrehen oder über wichtige Fakten nicht berichten. Klartv wurde in der Schweiz gegründet und veröffentlicht unabhängige und unzensierte Meldungen. Wir suchen für alle Menschen dieser Welt unzensierte Fakten, Fachwissen und Meinungen von Experten. Unser Ziel ist, alle Informationen einfach und verständlich zugänglich zu machen, damit Sie sich selbst Ihre eigene Meinung bilden können. Und wussten Sie das schon? Klar TV ist einer der international weitreichendsten Sender der Welt. Täglich besuchen mehr als 100.000 Menschen unsere Webseite. Die meisten von Ihnen verstehen Deutsch, aber in vielen Sprachen fehlen noch Helfer. Und deshalb brauchen wir Sie. Wenn Sie helfen möchten, schicken Sie noch heute eine Mail an kontakt.klagemauer.tv Und bitte empfehlen Sie unseren Sender weiter. Informationsfreiheit ist der Schlüssel zu Wachstum und zu einer freien Menschheit.